Ja hallo zusammen, äh, diesmal ein Video in eigener Sache und zwar stellt sich in unserem Fall die Frage, ob denn meine vier Kinder überhaupt Kontakt mit europäischen Ländern haben dürfen, in denen das Wechselmodell der Normalfall ist, also europäische Länder, in denen nach Trennung der Eltern wo es vor Gericht geht, weil die Eltern sich nicht einig sind, wo die Kinder leben sollen, äh, wo in diesen Ländern ein Richter entscheidet, dass die Kinder bei beiden Eltern sein sollen und der Gesetzgeber das auch will, ob denn diese Länder für uns verboten sind, besonders für meine Kinder, denn äh, wie ihr ja wisst, wenn ihr meine Videos verfolgt habt, äh, ich darf drei meiner vier Kinder darf ich nur zwei Stunden alle zwei Wochen sehen. Es wurde vom Oberlandesgericht Stuttgart so entschieden, weil ich mit Ihnen über das Wechselmodell redete, eben die Erziehung von Kindern in Gleichberechtigung, die Erziehung der Kinder durch Eltern 50-50, halbe-halbe. Die Kinder verbringen da die Hälfte ihrer Zeit beim jeweiligen Elternteil. Und es ist sogar anscheinend so gefährlich, dass das Jugendamt Donaukreis am 1. Oktober dem Gericht empfohlen hat, mich als Elternteil quasi komplett zu entmündigen, ähm, weil die gesagt haben, die älteste Tochter, die bei mir lebt, wenn ich mit ihr über das Wechselmodell rede, würde die psychisch gefährdet von mir. Und da stellt sich ja die Frage, wenn ihr euch mal anschaut, diese Karte, die im Spiegel... Mal erschienen ist. Es gibt hier Länder wie Norwegen, Schweiz und Spanien, wo das Wechselmodell verankert ist. Und dann gibt es Länder wie Frankreich, Italien, Belgien oder Schweden, wo das Wechselmodell bevorzugt wird vom Gesetzgeber. Und jetzt hatten wir mal vor ein paar Wochen Besuch von Freunden, da ist sie aus Frankreich und die haben uns besucht nach diesem 1. Oktober, wo das Jugendamt vor Gericht seine Empfehlung machte, mich quasi vollkommen zu entmündigen, weil ich mit der ältesten Tochter angeblich über das Wechselmodell rede. Danach hatten wir Besuch von Freunden und ich fragte da meinen Anwalt, ja, weil ich mich vor Gericht verpflichtet habe, nicht mehr über das Wechselmodell zu reden mit meinen Kindern, ob ich denn dann mit den Freunden, die da zu Besuch kamen, zu mir über das Wechselmodell reden kann vor meiner Tochter. Dann meinte mein Anwalt lieber nicht. Und dann stellt sich natürlich die Frage, ob wir denn überhaupt äh, Freunde haben dürfen, die aus Ländern kommen, wo das Wechselmodell, also die Gleichberechtigung, äh, die Gleichberechtigung der Eltern völlig normal ist. Weil die könnten ja jederzeit von sich aus sagen, du, ähm, lebt ihr denn jetzt in Gleichberechtigung mit euren Kindern? Oder auch... Die Kinder dieser Freunde könnten ja mit meiner Tochter reden und sagen, du, das ist doch komisch, dass ihr nicht von euren Eltern gleichberechtigt erzogen werdet im Wechselmodell. Das ist in Frankreich, Italien, Belgien, Schweden nicht nur der Normalfall, sondern man will es auch so. Und es stellt sich ja auch die Frage, dürfen denn unsere vier Kinder jemals in dieses Ausland, wo das Wechselmodell der Normalfall ist und der vom Gesetzgeber gewollte Fall. Und zum Beispiel ein Schüleraustausch mit Frankreich ist sowas denn überhaupt vom Jugendamt Alp-Donau-Kreis gern gesehen? Will man sowas? Oder befürchtet man da, dass unsere Kinder, wenn die nach Frankreich gehen, da vielleicht ein halbes Jahr auch mal studieren oder ein Jahr, dass sie dann äh, psychisch gefährdet sind oder dass sie an ihre Kinder eine Gesinnung weitergeben, die man in Deutschland oder zumindest im alp kreis nicht? haben will, nämlich dass Eltern gleichberechtigt sind. Und was passiert da das nächste Mal, wenn ich wieder Freunde hier habe, die aus Frankreich, Italien, Belgien oder Schweden kommen und die von sich aus über das Wechselmodell reden? Vielleicht so, dass ich es gar nicht erfahre. Wird dann das Jugendamt mir vorwerfen, dass ich hier die Freunde benutze, um meine Tochter in eine psychisch sehr ernsthafte Situation zu bringen dass sie geschädigt wird, weil man ihr sagt, dass Eltern doch gleichberechtigt sind. Und das Ganze hat auch noch eine andere Komponente. Meine Ex-Frau, also die Mutter meiner vier Kinder, die hat Bekannte aus Schweden und Spanien, mit denen sie eng Kontakt hat, die auch sie besuchen kommen. Was ist da los? Da könnte doch auch eine Kindeswohlgefährdung vorliegen. Und die drei Kinder, die bei der Mutter leben, und die dann Besuch kommen von diesen Freunden aus Spanien und Schweden, könnten ja ebenso psychisch gefährdet werden, wenn diese Freunde die Ansicht haben, dass Eltern gleichberechtigt sein sollten und nach der Trennung Kinder auch in Gleichberechtigung, das heißt im Wechselmodell, erzogen werden sollen. Ja, schön, wenn da jemand vom Jugendamt Alp -Kreis sich mal dazu äußern würde, ob ich denn auf jeden Fall den Kontakt meiner Kinder mit Eltern und Kindern aus Frankreich, Italien, Belgien und Schweden unterbinden soll oder auch aus ähm, Ländern wie Tschechien und Norwegen. Oder ist es so eine Kindeswohlgefährdung, dass demnächst etwas vom Jugendamt gemacht wird, dass man die älteste Tochter hier bei mir mit Polizei herausholt? Oder plant man beim Jugendamt Alp schon eine Invasion in Frankreich, Italien, Belgien und Schweden, um die Gefahr zu bannen, dass Deutschland zingelt ist von Ländern, wo das Wechselmodell normal ist, wird hier bald zurückgeschlagen vom Jugendamt Alp aus. Schauen wir mal, was passiert. Auf jeden Fall drei Küsse an die drei Kinder die leider nicht hier sein können, falls Sie jemals diese Videos sehen. Und ihr wisst ja, Kinder brauchen Vater und Mutter. Macht's gut!